Hier es das beste Bier, geile Aktion, die Preise sind billig, man hat mega Spaß, eine geile Atmosphäre und keine Suchtstreit oder sonst was. Ja, es also hat richtig Spaß, gell? Ja, es ist richtig cool hier. Also ist sehr cool, mega gelungene Party hier, geile Musik, läuft super. Ihr habt euch loben, ihr habt ein Superbrauchereifest, Distelhäuser, super klasse. I've got a lot of fun. My German guys are so, so beautiful people. Thanks to Distelhäuser. Fantastisch hier und die Musik und. Die